Und in der realen Welt hat die beste Kundenbeziehung auch ein Ende. Danke für deinen äh, dein Hinweis am Anfang, da hatten wir uns vorher noch drüber unterhalten. Ja, man muss sich auch mal von einem Kunden trennen können. Das heißt nicht, dass wir sie töten sollen oder dass sie versterben sollen, auf gar keinen Fall. Aber es macht nicht immer Sinn, am Kunden festzuhalten, solange es irgendwie geht. Umso länger man mit einem Kunden zusammenarbeitet, umso höher steigen die Ansprüche. Wer sich mal mit Sternegastronomen unterhalten hat, die kriegen einen Anfall. Die, die, die Stammkunden finden da den kleinsten Hauch einer Änderung von einem Produkt, was vor einem Jahr ein bisschen anders war und beschweren sich dann und bewerten schlecht. Schlimm. Das heißt, wenn man Kunden ranzieht zu Stammkunden, kann es irgendwann eine Schwelle geben, wo man dem Kunden nicht mehr zufriedenstellen kann, weil deren Ansprüche stärken, steigen. Und ich mache es immer so klassisch an einem Beispiel, ein Busreiseanbieter nach Lorette Mar, ihre Kinder sind vielleicht gerade 18 geworden, haben Abitur, fahren mit dem Bus nach Spanien und feiern da und haben Spaß. Dieser Kundendatensatz des Kunden, der nach Spanien gefahren ist, steckt in der Datenbank des Busreiseanbieters. Wenn dieser Busreiseanbieter weiß, dass der Kunde 40 geworden ist, braucht er ihm wahrscheinlich keine Kataloge mehr schicken oder Mailings oder nicht mehr retargeten. Es macht einfach keinen Sinn, weil er wird nicht mehr mitfahren. Ich habe ziemlich viel für die Touristik gearbeitet, glauben Sie mir, ich erwähne dieses, äh, diesen Punkt nicht ohne Grund. Manchmal wird einfach mit Marketingbudget auf Kunden geschmissen, die in tausend Jahren nicht kaufen werden und das macht keinen Sinn. Deswegen spreche ich auch nicht von einem Kundenlebenszyklus, der nahelegend würde, dass es ein Zyklus ist, der nicht mehr aufhört, sondern ich führe extra dieses Bild auf, denkt daran, eine gute Kundenbeziehung hat ein Ende und im Zweifelsfall beendet ihr diesen Kundenbeziehung am Ende. weil der Busreiseanbieter zum Beispiel, wenn er weiß, meine Kunden sind ein bestimmtes Altersklasse raus, die werden mit uns nicht mehr fahren, könnte er den Kunden doch zum Beispiel weiterverkaufen. Nicht weiterverkaufen, natürlich rein äh, DSGVO-konform, man könnte entsprechende Werbung spielen. Vielleicht ist Robinson Club dann das nächste Ding, die nächste Steigerungsrate, wo man Provision kassieren kann. Dir gefällt der Blickwinkel Kunde Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel Kunde Club lieben.